Es ist wieder Zeit für das Monatsupdate und das Posten meiner Einnahmen mit dem Youtube Projekt Raw Spirit. Jeden Monat offen und ehrlich. Und wenn ich offen und ehrlich sage, dann ist mir schon bewusst dass dieser Begriff offen und ehrlich, wenn man ihn denn nennt bevor man redet, eigentlich darauf verweist dass derjenige nicht offen und ehrlich ist. Warum? Weil er möchte es nicht explizit erwähnen dass er offen und ehrlich ist, er soll einfach offen und ehrlich sein. Diese Logik ist wohl wahr wenn man mit jemandem face to face ganz normal im privaten Rahmen spricht, aber ich bewege mich in meinem Kontext der Youtube Welt und in der Youtube Welt ist alles andere als offen und ehrlich und von daher tue ich das explizit erwähnen, äh, nicht weil ich das immer sage wenn ich mit jemandem rede, sondern weil ich mich in einem öffentlichen Raum bewege wo man durchaus mal sagen muss dass man offen und ehrlich ist. Wer wissen will wer, wie es sich mit so einer derartigen Offenheit bewegt und was für ein Gefühl ist zu 100% ehrlich auch online für jedermann sichtbar über Geld, Sexualität und alles zu reden, was einem quasi durch den Kopf geht. der kann mein Video vom vorigen Sonntag mal anschauen. Das ist oben in den Infokarten. Sehr interessant. In dem Zuge, auch wenn ich kein Danke für XYZ Abonnenten, ja, Videos da mache äh, oder gemacht habe. habe ich das mal gemacht, irgendwann habe ich das einfach nicht mehr gemacht. Äh, ja, einfach mal das Teil meines positiven Gefühls diesbezüglich das trotz der differenzierten Betrachtungsweise die ich an den Tag lege und der teilweise doch recht heftigen Tiefe der Videos. auf dem doch recht oberflächlichen und schnelllebigen YouTube, dass es da Menschen gibt die sich Zeit dafür nehmen für diese Videos. Wir sind jetzt mittlerweile über 4000 Menschen, 4000 Abonnenten die entschieden haben meinen Kanal und mich zu abonnieren. Und damit sind wir quasi schon so eine Kleinstadt voller, bewusster Menschen. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Dass auf dem Kanal wirklich täglich neue Menschen dazukommen, das ist für mich ja, einfach so, so ein total schönes Gefühl. Menschen, die erkannt haben, dass es für die eigene Lebensqualität entscheidend ist, bewusster zu leben und anderen Menschen zu helfen, bewusster zu leben. Das ist einfach, ist einfach so wunderbar. Ne? Aber Bewusst im Sinne nicht der vorgefertigten Schablonen wie äh, vegan oder ökologisch oder was auch immer. Ne? Also nicht das bewusst. Also das Abarbeiten eines, einer Schablone, wo bewusst drauf steht. Sondern es geht einzig und allein darum, reflektiert zu sein. Unabhängig davon, wie man sich entscheidet. Ob man vegan ist oder Fleisch. Also hat mit dieser Entscheidung nichts zu tun, ob man bewusst ist. Man kann sich bewusst für Fleischkonsum entscheiden. Dieser Kanal geht darum, es sich bewusst zu entscheiden. Es geht nicht darum, für was ihr euch entscheidet. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Hier ist alles offen, jeder ist individuell, aber jeder sollte bewusst über sein Handeln reflektieren. Ein krimineller Soziopath zum Beispiel kann ein viel besseres und auch ein größeres Nutzen Leben führen als ein veganer Öko. Das ist möglich. Es kommt auf die bewussten Entscheidungen darauf an, wie man sie gefällt hat und unter welchen Aspekten und auch wie man da im Einklang mit sich und der Natur steht. Also die Menschen, die sich hier auch vor allem in den Kommentaren begegnen, die nehmen wirklich täglich zu und die Menschen miteinander zu interagieren sehen, auch wenn ich nicht sozusagen der Erste bin, der antwortet, das ist auch ein sehr, sehr schönes Gefühl und ja, das macht mich einfach glücklich, das macht mich ja, ja glücklich, das, ist das richtige Wort. Macht mich zufrieden, wäre ja, übertrieben, weil ich nicht damit gerechnet habe. Glücklich ist doch noch so ein Gefühl über, dem zufrieden, über der Zufriedenheit, weil ich... Ja vielleicht nicht unbedingt damit gerechnet habe, aber egal, ich bin glücklich, ich bin auch zufrieden. Und dann noch einmal in diesem Zuge gerade ein Wort zu den Thumbnails und den Überschriften. Ich weiß natürlich als BWLer mit Spezialisierung Marketing, wie man Überschriften und Thumbnails wählt die viele Menschen ansprechen und nutze dieses, explizit dieses Wissen Das ist ja auch wie gesagt der Zweck des Kanals, dass ich immer mehr Menschen erreiche mit meiner Message, denn ich bin überzeugt. Wenn ich alle Menschen der Welt erreichen würde, dann wäre die Erde ein besserer Ort. Und dazu, und deswegen möchte ich so viele Menschen wie möglich erreichen. Natürlich bleibe ich in den Überschriften meinen eigenen Werten treu. Und das ist ein kleiner Unterschied zu vielen anderen Überschriften, die auch marketingtechnisch sehr gut kommen. Das bedeutet, ich schreibe zum Beispiel keine Fake-Überschriften ne? oder nutze Tatbestände, die in dem Video nicht vorkommen. Ne? Einfach um die Leute zu holen und dann quasi ja, verarscht zu haben. Ich bediene mich aber gerne zum Beispiel in den Überschriften der Übertreibung. Ne? Also wenn ich im Video ein Thema darstelle mit einer Tendenz, dann nutze ich gerne das Stilmittel der Übertreibung, und, äh, ja, um die Zuschauer überhaupt erst zu gewinnen für das Thema. Man muss sich vorstellen, ungefähr 50% der Zuschauer hier, die meine Videos schauen, sind Abonnenten. 50% sehen mich das erste Mal. Bei jedem einzelnen Video. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das ist eine ziemlich große Zahl. Und ja, entsprechend relativiere ich auch äh, dann in dem Video das Thema, bzw. es wird relativiert, es wird dargestellt, äh, wie das Thema eben ist. Und derjenige, der sich in ein Thema interessiert hat, den ich sozusagen gelockt habe mit einer übertriebenen Aussage, äh, der wird eventuell sogar die Aussage gar nicht als übertrieben empfinden. Wie zum Beispiel bei dem Aldi-Video Aldi mit dem BPA. Da haben viele gesagt, ja, es ist richtig, genau so und Aber der einen werden dann sagen, das war vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber das ist nicht negative Nutzererfahrung. Ja, darum geht's ja. Wenn jemand äh, auf meinem Kanal möchte, ich, dass er, wie gesagt, Google beschreibt es als Nutzererfahrung, eine positive Nutzererfahrung hat. Dass er das, was er erwartet, dass er auch das bekommt. Ja. Ich nutze auch in den Elefantennetz äh, gerne Eye-Catcher um das Auge auf mein Video zu lenken. Also irgendwelche Symbole oder, oder äh, irgendwelche welche, äh, ja, Sachen, die, die angenehm sind. Was immer gut kommt, sind zum Beispiel Frauen. Wenn sich irgendwie irgendwie einrichten lässt, schöne Frauen oder interessante Frauen, äh, Masken ist immer gut oder halt äh, bunte äh, ja, Wörter oder sowas. Das nutzt sich alles. Äh, ich stelle auch gern provokante Fragen, die ich aber dann auch im Video beantworte. Ne? Ich nutze zum Beispiel auch gerne Signalwörter. Es gibt also 20, 30 Signalwörter, die immer die Aufmerksamkeit erregen, wo man sagen will: Oh ja, das, das will ich jetzt lesen. Sowas nutze ich immer auch. Ne? Wenn ich einfach nur trocken die Informationen reinschreiben, würde, dem Video zu finden ist, Also kein Spannung oder sowas. Wir sich einige von euch auch wünschen. Erreiche ich nicht permanent steigende Abonnentenzahlen. Das ist einfach so und das möchte ich. Ich möchte permanent steigende Abonnenten haben. Ich möchte immer mehr Menschen erreichen. Das ist meine, meine, mein, mein, mein Wunsch mit dem was ich tue. Ne? Ich möchte dass das was ich tue auch einen Sinn hat. So. Und der Sinn des Lebens ist dem den man sein eigenem Leben gibt und mein Sinn ist dass ich den Menschen helfen möchte bewusster zu werden. So. Und umso mehr Menschen ihre, Bewusst-, ihre, ihre Zuneigung zu dem Kanal zum Ausdruck bringen und sagen hey ist, den schaue ich mir an, umso besser dient das natürlich mein Ziel und deswegen ist das, mache ich das. Ne? Und äh, vor allem ist es für mich auch nicht ganz so leicht, äh, mit äh, also steigenden Abonnentenzahlen zu generieren, was generell heutzutage auf dem YouTube-Markt durchaus eine Herausforderung ist, dass man wirklich konstant, quasi, ohne dass man quasi von, von, eine, von Freundeskanälen oder sowas gepusht wird, sondern aus sich heraus, dass man da äh, steigende Abonnentenzahlen generiert. ist gar nicht so leicht. Und vor allem äh, ich als Mensch mit einem Dialekt, den der Großteil der deutschen Bevölkerung zutiefst zu also ich sächsisch das ist eine Sache ich habe schon häufig das gehört vielleicht der eine oder andere von euch wird sich da jetzt auch wiederfinden ähm, da haben sie mal gesagt der Dialekt geht gar nicht und ich habe erstmal die ersten Videos gar nicht von dir so richtig ertragen können das Sächsisch das ist einfach so ja, worst of the worst das ist das Schlimmste was, ähm, was man so einen Dialekt an Deutschen haben kann und das macht es natürlich nicht einfacher mit meiner Message aber ich kann es auch nicht ändern ich bin Sächsisch man hört das auch und ja Klar versuche ich natürlich auch deutlich zu reden und äh, eben nicht im, im urtypischsten Sächsisch mit euch zu reden. Ich habe ein Video gemacht, Sächsisch deutsch Da könnt ihr euch mal anhören, wie richtiges Sächsisch äh, Sachen klingt. Und also von daher, ja, das ist auch, sag mal, die Attraktivität, was auch immer eine große Rolle spielt bei Videos. Ich sag mal, ist vielleicht im Bereich des Normalen. Durch die Jets vielleicht ein bisschen erhöht oder was, keine Ahnung, aber es ist schon, sag mal, man, man muss es mögen. Ich bin auch komplett behaart, also ich habe ganz viele Haare, die alle Frauen sagen oder viele Frauen sagen, ja, Behaarung ist, ist nicht so meins und so weiter. Kurioserweise, alle Frauen, mit denen ich bis jetzt zusammen war, haben, äh, bevor sie mich kennengelernt haben, gesagt, nee, Behaarung ist überhaupt nicht mein Ding und äh, will ich gar nicht. Aber wirklich, alle Frauen. Und äh, wo sie mich kennengelernt haben... Und war das ist total egal. Also so ist das manchmal mit den Oberflächlichkeiten. Ne? Aber das macht es halt äh, ja, auch äh, quasi nicht einfach beim ersten Eindruck. Ne? Deswegen bin ich aber ja hochgeschlossen und zeige nie meinen Brustra. Also, dann kommt auch dazu, dass ich als Mensch äh, ja auch relativ schnell rede, dass ich viele Informationen rüberbringe, weil ich schnell denke und schnell... Äh, ja Rede, das ist auch wieder so eine Sache. Ich wirke manchmal arrogant. Ich sage, ich denke schnell. Das ist wieder positiv und auch diese ja Arroganz, die manchmal rüberkommt, ne, auch das macht alles nicht einfacher. Also das sind alles Dinge, an denen ich sicherlich auch arbeite, so wenig wie möglich ist. Aber als jemand, der offen und ehrlich gegen die Unbewusstheit und den ganzen Materialismus verbunden mit der Marketingmaschinerie der Unternehmen antritt, wäre es komplett verblendet, illusionär und regelrecht dumm, wenn ich den Drang der Menschen, die ich abholen möchte, nicht auch bediene. Also da ordnet diese Thumbnails und diese Überschriften bitte korrekt in den Kontext ein, den ich Euch jetzt genannt habe. Die Einnahmen in diesem Monat setzen sich auch in der Reihenfolge der Einnahmen aus folgenden Sachen zusammen. Affiliate Einnahmen, Youtube Einnahmen, Buchverkäufen, Gesprächen und Patreon. Da eben viele neue Menschen dazugekommen sind, kurz zu jeder Einnahmequelle und wie das eigentlich funktioniert. Affiliate-Einnahmen bedeutet vereinfacht gesagt, dass ich für jedes Mal, wenn ihr auf einen Link in der Infobox klickt und dann innerhalb äh, ja, eines vom Unternehmen festgelegten Zeitraums bei diesem Unternehmen ein Produkt kauft, ich eine prozentuale Provision bekomme. Natürlich sagt das immer dazu, ohne dass ich mehr oder weniger bezahlt. Konkret zum Beispiel beim Amazon: Ihr klickt auf irgendein Produkt, was ich verlinkt habe. Zum Beispiel ihr klickt auf ein Buch, das ist egal. Ihr auch ein Buch. Ähm, entweder bei mir auf der Homepage oder eben, äh, verlinkt unten hier in der Infobox. Dann merkt Amazon, dass der Christian von War Spirit diesen Menschen auf Amazon geleitet hat. Und wenn dieser Mensch dann innerhalb von 48 Stunden, nachdem er auf meinen Link geklickt hat, irgendetwas auf Amazon bestellt, also das muss nicht das Buch sein, sondern irgendwas, da bekommt, oder bekomme ich in der Regel 1 bis 5 des Warenkorbwertes. Wie die Prozente berechnet werden, das weiß ich nicht. Bei manchen Produkten ist es halt 1%, bei manchen ist es 3%, bei 5%. Also es ist immer unterschiedlich. Es gibt auch mit 7%, glaube ich, welche. Also keine Ahnung. bekomme ich dann einen Teil als Provision ausgezahlt. Ich selber biete ja auch für mein Buch äh, Vegane Welt mit wenig Geld, wo ich jedem Menschen zeige, wie man mit wenig Geld genussvoll und vor allem vollwertig, also alle Nährstoffe deckend, für unter 140€ Euro, dem Hartz -IV -Regelsatz, leben kann, auch ein Affiliate programm an. Das bedeutet, wenn ihr eurerseits mein Buch verlinkt, also ihr seid jetzt War Spirit quasi, also ihr verlinkt mein Buch auf eure Facebook-Seite oder Instagram oder was ihr auch immer habt, dann könnt ihr ebenso wie ich bei Amazon Geld verdienen. Also, also nicht nur bei Amazon, sondern auch über. Ich habe ja noch. Ähm, also ihr könnt natürlich mein Buch bei Amazon verlinken und im Affiliate-Programm euch anmelden. Ihr könnt aber auch noch anders machen. Ihr könnt mein Buch bei Digistore ähm, verlinken und da ist es nicht so dass ihr 1 bis 5 Provision bekommt wie bei Amazon sondern ihr bekommt bei mir wenn ihr sozusagen direkt auf meine Homepage verweist 55 der Einnahmen durch das Buch wie funktioniert das? Warum kann ich so viel geben, während Amazon nur 1 bis 5 gibt? Das ist ganz einfach, weil ich das Buch geschrieben habe, weil es mein Buch ist. Und im Zeitalter der Digitalisierung, äh, für mich entstehen da keine laufenden Kosten. Und ja, ich habe auch viel mehr Interesse, die Message zu verbreiten, dass vegan eben billig und vollwertig ist, als dass ich jetzt unbedingt so schnell wie möglich viel Geld verdienen will. Das Thema hat mir ja schon wie das konkret fun funktioniert, also dass ihr mit jedem Verkauf verkauften Buch von mir sogar mehr Geld verdient als der Autor, also als ich. Das habe ich euch unten auch nochmal in der Infobox äh, gepackt. Wenn da noch Fragen sind, einfach in den Kommentaren stellen, aber da profitiert im Endeffekt wirklich jeder davon. Äh, zum einen ihr, dass ihr ein paar Groschen mehr verdient, äh, dass ich äh, Geld verdiene äh, und vor allem, dass die Message vegan ist, billig und vegan ist, vollwertig. Die bei beiden größten Argumente, ne? dass das wirklich endlich zu den Akten gelegt werden kann. Immer wieder ich <lacht> das, dass die Leute sagen, ja vegan, du kannst doch nicht alle Nährstoffe decken. Punkt 1 ist immer der, keine Nährstoffe. Und dann ja vegan ist so teuer, weil man diese ganzen Ersatzprodukte sieht. Und wie gesagt, da endlich mal aufzuhören. Das ist das Buch und das ist so wirklich mein Bums, das äh, ja, möchte ich einfach mal so in die Welt platzen. Das habe ich in die Welt geplaatsen. von daher, äh, den Link zum Buch gibt's immer unten bei mir in der Infobox. Und wie gesagt, wie ihr auch selber das Buch verkaufen könnt, so dass ihr sogar noch mehr verdient daran als ich, auch unten alles in der Infobox. Ja, danach YouTube Werbeeinnahmen relativ schnell erklärt. Jedes Mal, wenn ihr auf einen Banner, was in der Video, also was sozusagen als Werbung angezeigt wird im Video, oder die vorgeschaltete Werbeanzeige, die vor dem Video kommt, äh, beide mal einmal draufklickt, egal ob ihr dann ganz schnell die Werbung wieder aber wenn ihr da draufklickt, äh, da zahlt das Werbende Unternehmen mir und auch YouTube jeweils einen Betrag, dass diese Werbung gezeigt werden kann. Das heißt, mit jedem Klick auf die Werbung unterstützt ihr mich und auch YouTube. Diese beiden Parteien sind ja auch notwendig, äh, dass ihr zum Beispiel jetzt meine Videos auf diesem Kanal sehen könnt. Ich könnte zum Beispiel niemals den Traffic auf meiner Webseite bezahlen um meine Videos täglich zu senden. Ihr müsst euch mal vorstellen so ein Video von mir hat 2GB, so, täglich 2GB die ich hochlade bei Youtube, also mindestens ein Video pro Tag und äh, was ihr euch dann anschauen könnt. Und das, das könnte ich im Leben nicht bezahlen, ja. also ja, unterstützt damit auch Youtube. Behaltet das einfach mal immer so ein bisschen im Auge. Die Buchverkäufe habe ich ja schon angesprochen, was ich mit dem Buch verdiene, direkt wenn ich verkaufe oder eben wenn ich den Anteil kriege, wenn jemand anders das verlinkt, was ich davon auch noch bekomme. Äh, ja, das sind die nächste Einnahme. Und dann natürlich auch die Gespräche, vor allem also, äh, Menschen mit mir sich unterhalten und mir dann für meine Zeit einen freiwilligen Betrag, da lege ich auch großen Wert drauf, als Energieausgleich geben, äh, was dann auch eben komplett unterschiedlich ist und auch immer an der tatsächlich geleisteten Hilfe sich orientiert und was natürlich nur derjenige bestimmen kann, dem geholfen wurde und natürlich auch den eigenen finanziellen Umständen. Ne? Wenn jetzt jemand 3000 Euro im Monat verdient, da zahlt er mir natürlich was anderes als derjenige, der arbeitslos ist. Das ist vollkommen normal. Ne? Und ja, und als letztes, das noch im deutschsprachigen Raum, noch relativ unpopuläre P-Türen. Eine Seite, wo man anderen Menschen zeigt, dass man Supporter dieses Kanals ist und damit quasi so sein Statement setzt. Das geht zurzeit bei 87 Cent im Monat, also 1 Dollar los und hat natürlich nach oben keine Grenze. Äh, ja, das ist, ist klar. Aber hier kann man wirklich ganz einfach sagen, hey, ich bekomme das alles kostenlos, aber ich fühle da so ein Ungleichgewicht für mich persönlich. Das fühle ich einfach in mir und äh, ja, da möchte ich einfach offiziell zeigen, ich unterstütze diesen Menschen. Natürlich geht es auch diese Unterstützung per einmalige Überweisung, wenn jemand genauso das Gefühl hat, ja, ich möchte einfach mal was überweisen oder als Dauerauftrag per Brief wird mir auch geschickt, ne, ein paar netten Zeilen. Was Persönliches ist immer was Schönes, einen realen Brief zu erhalten mit so ein paar netten Zeilen oder. Das letzten Monat war es ein Foto von zwei Personen, die mir ein Lächeln geschenkt haben. Also, äh, na, also das kann man auch machen. Ähm, ja, und wie gesagt und die Möglichkeit des Patreons, also sich öffentlich zu positionieren und damit ein Statement abzugeben, äh, ja, die kann man halt eben dann auch wählen und das wird halt gewählt von äh, derzeit 13 oder 14 Leuten und das ja, hilft natürlich mir und es hilft diesem ganzen Projekt War Spirit und äh, ja, ich sage es immer so ganz profan: Es hilft es die Welt zu verbessern. Also ich bin der festen Überzeugung, mein Kanal verbessert die Welt. Ja. Äh, der Betrag kann übrigens auch monatlich angepasst werden und natürlich jedes halt fristlos ausgesetzt werden. Also geht da kein Vertrag oder sonst was ein, sondern ganz unkompliziert. Als kleines Bobong lade ich auch die, äh, die Supporter dann auch immer so, ein, also die sind in so einer Facebook-Gruppe drin, wo man dann auch noch etwas persönlicher und tiefer über den Kanal oder video und so weiter reden kann. So als kleines Dankeschön. Äh, geplant ist allerdings da um alles auch ein bisschen besser im Blick zu haben, ähm, da auch so ein privates Diskussionsforum. Weil bei YouTube habe ich so ein bisschen, gefällt mir diese ganze Kommunikation nicht so wirklich. Ich komme ja eigentlich aus dem Forenbereich, ne? ich habe viel im Foren diskutiert. Und bei YouTube ist das alles so unübersichtlich. Und zu einem Thema, wenn dann viele Leute antworten, das wird ganz, ganz konfus. Und so ein eigenes Diskussionsforum auf meiner Homepage, ja, habe ich mir schon mal überlegt, ist natürlich wieder ein bisschen Arbeit. Ähm, ja, keine Ahnung. Vielleicht der eine oder andere, der sich vielleicht dafür interessiert und da gerne den Administrator machen würde, so denn da Traffic ist, äh, da kann ich ja mal anschreiben, äh, ja, dass ich da vielleicht wirklich mein eigenes Forum mache und, ja, und dann für die Patrons halt ein eigenes geheimes Unterforum oder sowas, einfach so als kleines... Ja, wie gesagt, zurzeit, da passiert auch nichts, was nicht öffentlich auch passiert. Also es kann, bei mir kann sich keiner irgendwas kaufen oder sowas, was man nicht auch so bekommt. Jeder kann mir Videoideen äh, schreiben, jeder kann sich mit mir unterhalten. Aber es ist halt einfach, ja, für die Support ist so ein kleines Dankeschön, dass wir in der Gruppe auch mal auf kleinen Kreis diskutieren können und dass ich da eben auch über Market schaue. Ne? Nur als kleines Dankeschön. Ja, also wenn ihr euch gut fühlt, meine Arbeit monatlich zu unterstützen, egal auf welche Weise, freue ich mich immer äh, über alles, über jeden Klick auf Werbung. Wisst ihr ja, wenn man bei Amazon äh, euch ein Produkt interessant findet, dass ihr da drauf klickt über meinen Link und natürlich auch über Patreon. Alles äh, ist natürlich danke, logisch. Die äh, Website zu Patreon habe ich euch oben zusätzlich nochmal verlinkt und alle relevanten Daten, also meine Adresse, Bankverbindung, paypal konto und so weiter, findet ihr auch alles auf meiner Homepage. Äh, die Homepage, die könnt ihr noch drei Adressen übrigens erreichen. Ähm, Immer gefragt wurde. Also es ist nicht nur ChristianYT, sondern auch WarSpirit.de und auch Rogan.de. Also über alle drei Seiten erreicht ihr dieselbe Homepage. Ihr kommt nur auf einem anderen Kanal rein und äh, werdet sozusagen was anderes als erstes sehen. Aber es ist letztlich dieselbe Homepage, wo ihr alles dann auch zugreifen könnt. Also auf die Artikel, die ich äh, schreibe, immer mal temporär ein Artikel, äh, auf die Produkte, mit denen ich gute Erfahrungen gemacht habe und so weiter, mein Buch einfach drauf und Platz ist. Ja, und all diese Einnahmen zusammen haben mich diesen Monat auf 426 Euro kommen lassen. Einerseits bin ich, wie gesagt, stolz, dass ich allen Unkenrufen zum Trotz hier ein Einkommen mit guter Arbeit generieren konnte, wo man in anderen Teilen der Welt sogar ja, schon leben kann davon. Und andererseits schenkt mir. Das ist wirklich auch die Überzeugung, dass ich die Welt tatsächlich besser mache, eben durch das Feedback und dass die Leute mich unterstützen. Und ich glaube, das würden sie nicht tun, wenn sie nicht auch ein positives Gefühl hätten. Und ja, danke, dass ihr seid, wie ihr seid, und dass die Menschen, die hier auf dem Kanal treffe, auch immer mehr werden. Und äh, ja, ebenso wie ihr auch die Dinge in Frage stellt, kritisch mit Informationen umgeht. Ich sage ich auch immer wieder, wenn wir uns unterhalten ins Gespräch kommt, geht auch kritisch mit dem um, was ich sage, ne? Und das Wichtigste ist, seid ehrlich. Seid ehrlich und seid wirklich offen miteinander. Kein Blatt vor dem Mund, seid ehrlich, aber respektvoll. Nicht Hass, Missgunst oder Respektlosigkeit, sowas nicht, sondern Liebe und Toleranz. Und dann treffen wir uns mit unterschiedlicher Meinung. Überhaupt kein Thema, aber Liebe und Toleranz. In diesem Sinne hoffe ich, dass ich in euren Informationsdurst wieder mal gestillt habe. Mein monatliches Update zum August. Danke für eure Unterstützung, in welcher Form auch immer. Wir sehen uns morgen wieder. Euer Christian. Tschüss.